Hallo und willkommen beim zweiten Teil unserer Videoserie über die Binomialverteilung. Wir schauen uns heute mehrere unabhängige Wiederholungen eines Zufallsexperiments an. Beginnen wir gleich mit dem zweiten Kästchen mit dem Titel Gleiches Zufallsexperiment für unabhängige Wiederholungen. Du wirfst einen fairen sechsseitigen Würfel insgesamt zehnmal. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, nur Sechser zu würfeln? Für den ersten Sechser haben wir eine Wahrscheinlichkeit von einem Sechstel. Eine günstige Zahl, unser 6er, durch 6 mögliche erwürfelbare Zahlen. Fürs zweite Mal müssen wir beide Male diesen 6er erwürfeln, also 1 Sechstel mal 1 Sechstel oder kurz 1 Sechstel zum Quadrat. Für 3 Sechser eben 1 Sechstel mal 1 Sechstel mal 1 Sechstel oder kurz 1 Sechstel hoch 3. Ich glaube, du erkennst da schon ein Schema. Für unsere 10 Würfe haben wir 10 Sechser, also 1 Sechstel hoch 10. Das ergibt eine sehr, sehr, sehr kleine Wahrscheinlichkeit. Rechnen wir uns das um. Das entspricht einem Verhältnis von 1 zu 60.466.176. Unser zweites Beispiel. Wir sollen zuerst einen Sechser und dann neunmal keinen Sechser würfeln. Also beim ersten Mal ein Sechstel hoch 1 für unseren ersten Sechser und dann hier drinnen, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir eben keinen Sechser würfeln und das 9 mal, also ein Sechstel mal 5 Sechstel hoch 9. Das entspricht einer Wahrscheinlichkeit von ungefähr 3,32%. Was ist, wenn wir jetzt beim letzten Wurf diesen ersten Sechser würfeln? Das bedeutet, wir würfeln 9 mal keinen Sechser, also die fünf übrigen Zahlen und einmal eine Sechser am Schluss. 3,32 Was fällt dir auf? Diese Wahrscheinlichkeiten sind gleich groß. Was ist jetzt mit diesem Beispiel? Nur beim dritten Wurf und beim achten Wurf eine 6 zu würfeln und genau einen Sechser zu würfeln. Teste an dieser Stelle dein Wissen. Pausiere dazu das Video, versuche die Beispiele zu lösen und komme dann wieder darauf zurück. Schauen wir uns das gemeinsam an. Hier ist quasi die lang ausgeschriebene Version von diesem Beispiel. Das heißt, wir würfeln keinen Sechser, wieder keinen Sechser, das entspricht unserem Sechser, keinem viermal und wieder unserem Sechser. Insgesamt kommen wir auf zehn Würfe und kurz geschrieben ein Sechstel zu Quadrat, das sind unsere beiden Sechser und hier haben wir achtmal keinen Sechser, also in etwa 0,64%. Die, Wahrscheinlich genau, die Wahrscheinlichkeit, genau einen Sechser zu würfeln, ist 1 Sechstel mal 5 Sechstel hoch 9 mal. Und dieser Zehner beschreibt die Anzahl der Pfade, wo genau ein Sechser unter den 10 Würfen vorkommt. Das heißt, es sind ungefähr 32,3%. Kommen wir nun zum letzten Beispiel auf dieser Seite. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, genau zwei Sechser zu würfeln? Das heißt... Wir haben einmal die zwei Sechser, also ein Sechstel jeweils, dann achtmal keinen Sechser und 10 über 2. Das ist der Binomialkoeffizient, den findest du auch auf dem Arbeitsblatt kombinatorik, da ist auch der Hinweis gegeben. Und das berechnet dir die Anzahl der Pfade, die eben zwei Sechser beinhalten. In kommen wir so auf eine Wahrscheinlichkeit von 29,07%.